heute mal ganz äh, furchtbar ungewöhnlich äh, für mich tagsüber mal Videos machen. da daran, äh, Tablet gekommen. Machen mache mal ein kurzes, schmerzloses Unboxing. Da hätten wir für das Aquaris M10 eine ja, so eine Art Schutzhülle. Die ist natürlich noch mehr eingeschutzt, hüllt im Moment äh, so ungefähr. Und ich habe mich für die schwarze entschieden, die gibt es in verschiedensten Ausführungen, die gibt es zum Beispiel auch in blau. In blau hätte es die auch gegeben, ich habe mich für schwarz entschieden, fand ich ganz pfiffig. So, das ist dieses, legen wir erstmal hin, gucken wir uns später vielleicht mal an. Dann gibt es einen, ja ich hätte bald gesagt Bildschirmschoner, so eine Schutzfolie fürs Display ebenfalls Aquaris ist hier noch eingepackt, packe ich später mal aus. Denn wir wollen ja, vermute ich mal, da äh, kann ich erstmal das Tablet sehen. Das ne? ist jetzt, äh, jetzt vielleicht mal das Interessante an dem ganzen Video. So, habe äh, ich das hier richtig rum? Ähm, ja, weil das BQ kann man nämlich so oder so rum sehen. Also, wie gesagt, ähm, it's in your hands. Ja, das habe ich wohl schon gemerkt. Es ist in meiner Hand Aquaris M10. Und das Wichtigste an dem Ganzen ist, die Ubuntu Edition. Ne? Sowas gibt es natürlich auch für Android, das Aquaris M10. Gut, und dann packen wir das Ding mal auf. Machen wir das mal umgeschnitten vielleicht. Äh, umgeschnitten ist relativ. Ne? Ohne Schere kriege ich das Ding nicht auf. Aber das Video vielleicht mal umgeschnitten, also live. Und ich habe jetzt äh, sollte ich mich da ein bisschen eilen, sonst wird das so eine unendliche Geschichte. Aquaris M10, ja. Die Spannung ist kaum noch sein. Äh, so, ei, ei, ei, ei. Ei. Ja, der erste Eindruck zählt, ne? der kommt schon ein bisschen das Grinsen quer durch, durchs Gesicht. So, und jetzt äh, das kann man so aufklappen. <lacht> wirklich. Und jetzt äh, kommt der Moment, wo die Kuh ist ah. uh. I. Ähm. Ja, schön. Dann ist da ein Tablet, hier hat es an der Seite so eine Lasche und ich konnte es quasi ad hoc ne, aufheben. Und unten hat es noch so irgendwas mit drin, da muss ich gleich noch rausholen. Ich habe nicht so viel Hände. Also, Tablet hier, da sieht man auch wunderbar den Rest von meinem äh, vermuggelten Zimmer hier. Irgendwie ja. einen alten Schumacher-Kalender, den ich habe. Vielleicht ist da was wert inzwischen, ne? vielleicht mehr als... Tablet. So, äh, machen wir mal hier auf, ähm, ja, <lacht> also das ist jetzt hinten, das ist Schutzfolie hinten und das andere ist Schutzfolie vorn und da ist extra so, so eine Markierung, das ist wäre jetzt quasi vorne, ne? da, wo man die Lampen sieht, alle Decke, die vermuggelt und dann äh, hinten hat auch noch, ne? so, Gut einfach abklickt aber wie Sau. Äh, einfach, wie Sau. Hm? auch einfach quasi. Ähm, so. Ja, jetzt könnt ihr euch quasi selber beim Video gucken, zuschauen. Was bei mir für die Scheiße im Wohnzimmer steht. Nein, das ist nicht das Wohnzimmer, das ist mein anderes Zimmer. Ich habe übrigens eine andere Brille, das sieht man auch. Ja. Wie in der Matrix hier. Ja, aber also ganz ungewöhnliches Video. Sehr schön. Sehr schön. Und was, was war denn jetzt da unten? Da zum Schutz von dem Kram noch. Äh mal vorsichtig hinlegen bin ich schon in der matrix jetzt also wenn man das jetzt weghebt ne, also das kleine ding das war ja da unten drin dann ist da noch äh, quasi Ladestecker ne, steckerchen zum USB laden also bin laden quasi und äh, da ist irgendwas noch in der in der schachtel exos zubehör dann quasi ist das so ein Zubehör-Beipackzettel äh, äh, mit, das, das sieht so nach Anleitung aus: ne? Zubehör und was es alles noch so gibt. Äh, Zettel gut, äh, brauche ich jetzt glaube ich nicht wirklich. Wir wollten noch mal gucken, was ist noch mal in, in den anderen Dingern drin hier. Ne? Äh, die Schutzhülle quasi wäre dann ja vorne fürs Display. Ähm, das ist jetzt noch mal zugeklebt. Das ist jetzt, jetzt doof, weil das hält mein Video auf. Warum ist das jetzt noch mal zugeklebt? Damit der Postbote nicht klaut, das gute Schutzdisplay da aus dem Karton. So, also nachdem man die beiden Laschen hier geöffnet hat, da kann man das Schutzdisplay äh, quasi da rausklamüstern und das sieht dann so aus. Da es äh, ein A, gib mir ein A. Lampia, Lampidator, ist das denn adhesivo? Lampi, Lappi, <lacht> Lappi aus Lappland, der mit dem A kommt. Ja, ja, gut, der ist äh, anti-adhesiv, ist der quasi. Und das ist dann Schutzfolie, dass man die da drauf kriegt, die ist nochmal in der Schutzhülle. Die Hülle ist nochmal in der Hülle, aber das glaube ich, das mache ich dann später mal. Äh, wenn das Video vorbei ist, irgendwann mal. Und da ist dann quasi hier die Schutztasche, äh, die ist auch nochmal extra nochmal mit der Postbote. Nicht dreimal klingelt oder da reinfasst, ich weiß nicht, das muss auch nochmal auf. Äh, Kinders, nee. Aquaris M10 Ja, nicht Aquarium, das ist Aquaris heißt das. Äh, auch nicht Aquarell. Aber äh, macht auch bunt. Zumindest dann, wenn man eine farbige Schutzhülle bestellt hat und nicht wie ich eine schwarze äh, Schutzhülle. Das äh, ist dann nämlich quasi das Case in Schawatz. Und da ist äh, Silicon Valley ist da, ist da auch noch drin, damit die Chinesen was zu essen haben. Auf der Überfahrt von China, die ganzen Flüchtlinge. Ne? Ist schön, wenn die dann so Kleine Silikatproben finden, diese Knabbern können unterwegs, ne, auf der ganze Schiffsreise von dort. Nee, kommt ja aus Spanien. Hm. Ist nicht China. Aber quasi die Flüchtlinge aus Spanien haben, ihr eigenes Silikon. Zum, zum BQ. Schutzcover Gedöns. Irgendwie kommt das hinter der rein weil ich rede. Wir wollen jetzt äh, wahrscheinlich mal das Ding anmachen. Jetzt muss ich gucken. Ähm, hm, hm. Da hat es äh, zwei Knöpfe einen kurzen und einen langen und hier unten hat es ähm, was zum reinstopfen, das sieht aus wie, wie USB, ich nicht. jedenfalls hat es da auch Kamera, ne? Kamera die, die Kamera, filmt die Kamera auf der anderen Seite ist ähm, hallo, stell dich mal scharf, jetzt ja, ist jetzt schwierig mit dem ganz anderen Gedöns im Hintergrund so. und da hat es dann für mikro HDMI oder so noch so kleine Anschlüsse. Kriegt das die Kamera gebacken? Ich weiß nicht, weil da hinten die Matrix noch ist. Ich glaube, ich muss vor die Matrix. Dann äh, sieht man das besser. Ja, dann äh, sieht man das denn. So, hat es an der Seite. Hm, so. Da ist dann quasi nichts. Und da sind wir wieder bei den beiden pfiffigen Knöpfen von denen einer wahrscheinlich ein ist ich versuche jetzt mal den kleinen Knopf oben ich vermute jetzt mal, dass die Webcam die Webcam oben sein muss, deshalb wird die Richtung wahrscheinlich richtig sein und ich drücke jetzt mal den kleinen Knopf passiert da was Aufregendes? Also es hat kurz gezuckt, es zuckt es lebt und ich selber sehe es nur auf dem Kopf das, das macht man nicht alles nur fürs Video ne, für drei Millionen Aufrufe, das ist, äh, ich sehe mein eigenes Ding nur. Powered by Ubuntu, ne? äh, sich auf den Kopf, kann sich auf den Kopf stellen. So sehr schön, ein Tablet. Ja, also, ich muss jetzt warten, das kann jetzt Stunde dauern. <lacht> äh, powered by Ubuntu, Huhu. kommt da noch was nach oder oh, war es das jetzt? Ne? <lacht> Wäre dann schön für den Schrank zu stellen als Stillleben quasi. Ja, wie still doch das Leben sein kann im Prinzip. So, powered by Ubuntu. immer noch. Hm. Hallo. Du bist Powered bei Ubuntu. Du bist nicht eingeschläfert von Ubuntu. Mach doch mal. Hep. So. Mach doch mal. Hm. Mach doch mal irgendwie. Lebt doch! <lacht> Schüttel dich! Hau oh, heul! Ah. Man muss ihn nur genug schütteln. Gerührt und nicht geschüttelt. Ich bin, bin sowas von gerührt. Da kommt Ubuntu, äh, tröpfchenweise quasi. Ah, hi, sagt er zu mir. Na? So persönlich werde ich hier angesprochen. Hi. Jetzt muss ich aber erstmal selber gucken, was da hier steht. Welcome to your Ubuntu device. Let's get started. Und da unten ist äh, Continue. Also weiter geht's, quasi. So. Und choose your Password. Ganz furchtbar geheim. 1, 2, 3, 4. Glaubt ja nicht. 1, 2, 3, 4. Und äh, ja, Location. Wo bin ich dann? Äh, GPS, continue. All done. Das, das war schon die Einrichtung. Da wäre ich jetzt äh, quasi schon wie verblüfft. Wäre ich dann aber. Und äh, Finish ist unten in der Ecke. Und dann bin ich schon da. Da bin ich schon da und äh, drin bin ich schon drin ja ich bin schon drin bin ich schon drin open the launcher und zack also einmal kurz quasi von links rüber swipen und jetzt these are the Shortcuts Apps jawoll to use the apps swipe the right edge oi Ui! na na, da, ist, da muss man mal jetzt sehen das ist jetzt das ist jetzt äh, schon schön irgendwie ne? da, das ist äh, da. ja, gut haben wir kapiert, das war doch da schon nett und von, von unten nach oben geht auch noch was ja? jawoll Okay. Auferstanden. So zum Schluss wollt ihr vielleicht mal auch mal ein bisschen was sehen, was dann hier so geht. Ähm, hier sind so Apps und Kram, ist klar. Ähm, jetzt habe ich mal so ein bisschen gebraust. gebraust ja. Zum Beispiel konnte ich dann äh, auf den Browser gehen, oder hier interessant war zum Beispiel äh, ja, das Programm GIMP beispielsweise, wenn ich jetzt mal wieder drauf komme. Und zwar geht, ging das über Manage und dann Apps. Apps. Und da gab es zum Beispiel auch Gimp. Ich denke Gimp hier auf dem Tablet. Gimp Image, ja, das geht. Late geht's. Kommt euch furchtbar bekannt vor ja, GIMP 2.8 auf dem Tablet, also ein richtiges natives Linux-Programm auf einem Tablet. <lacht> Ist kaum noch ja. ja. Ja, jetzt muss man natürlich gute, gute Augen haben. Deshalb auch die Brille quasi. Datei, neu. Ja. New. Und äh, wenn wir eine neue Datei haben, also Datei, neu. Dann, er, wie gewohnt, wie groß, 640 mal 480, sagen wir, okay. So, und da haben wir eine neue Datei. So, und hier unten können wir mit dem Zoom-Faktor dann rumspielen. 100% ist ein bisschen klein. So, und wenn man das dann auf 200% hat, dann kann man dann zum Beispiel mit dem Pinsel rumspielen und schreiben. Jetzt muss ich das auch noch mit links machen. H. Ja. Und dann das Hallo könnt ihr euch selber denken. Und das Ganze auf dem Tablet. Nett. <lacht> Lialo, sage ich ja mal. Ne? Da sage ich doch mal Liano äh, Ubuntu. Ne? Ja, Und hier haben wir dann zum Beispiel äh, Chromium Browser, quasi sowas in Art. Ne? Drin. Haben wir das schon drin? Sind wir schon drin? Und da äh, sind wir wieder bei GIMP. Ne? Ist auch äh, ganz witzig. Ne? Gut, kann man auch so quasi rüber. Systemeinstellung, kann man hier rüber, sehe ich da, Keyboard Layout habe ich auf Deutsch beispielsweise und hier habe ich dann, hier oben sieht man schön, Gimp, Gimp, kann ich wieder zurückspringen, Ali, hallo, und äh, da kann man dann das auch wieder irgendwie wegwischen, ähm, und da oben kann man auch mit, mit Edit auch Undo, den letzten Strich wieder zurücknehmen, sieht man da auch, gut, prima funktioniert ich hoffe hiermit geholfen zu haben, Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss! so, ach ja, halt stopp, so sieht das Ding aus äh, in der Schutzhülle, wenn es dann in der Schutzhülle drin ist äh, kann man dann hier oben aufmachen, das kann man so, hm? ja. so. ja, ist klar so und äh, an die seitlichen Schalterchen kommt man immer noch dran. Ne? Das ist die Schutzliste ausgespart. Und hinten, die Kamera kann da auch noch gucken. Die hintere Kamera, ist klar. Die vordere Kamera wäre dann ja dann zu quasi. Zu wäre dann quasi so. Also das ist so, so, so mehrfach geknickt, sage ich jetzt mal. mit Absicht. Und dann äh, kann man das auch wieder zu machen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Bleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Äh, fühlt sich gut an. Also nicht, nicht so hartplastikmäßig, sondern so also ein bisschen weicher. Und mit BQ. Und tschüss.